dem Fahrradkanal an alle die gerade zuschauen ich bin jetzt hier am phoenixsee äh, in dortmund ich hoffe ihr könnt so ein bisschen die skyline hier hinter mir sehen da unten ist der phoenixsee da hinten ist irgendwie ein gaskessel und da sind noch ist noch irgendwie was mit einem mit einer zeche oder hochofen ich kann es nicht genau sagen müsste ich dann noch mal am schneidetisch nachsehen ja wie gesagt heute ist der ist freitag der elfte elfte karnevals beginnen alle die nichts damit zu tun haben oder wie ich nicht mehr viel mit am hut haben trotz hut ähm, ja, werden heute weil es heute um die 15 bis 17 grad werden sollen ähm, eine schöne radtour machen und zwar von roundabout 75 Kilometer. Es geht so Richtung wickede gleich erstmal und dann im Norden von Osten nach äh, Westen ähm, geht es dann äh, zurück. Quasi ich fahre die Runde gegen den Uhrzeigersinn, falls ich hier die Karte einblende, irgendwo rechts oben oder links oben, mal schauen. Ähm, ja, und dann geht es von Norden, also im Nordwesten von Dortmund wieder Richtung Süden zurück. Wir werden auch den Emscher Radweg besuchen. Und ja, es werden einige Bahntrassen jetzt gleich schon befahren. Und wie gesagt, am PC, am Schneidetisch werde ich dann noch mal ein bisschen mehr erzählen. Ja, hier ist ein bisschen Wind. Ich hoffe, das Mikrofon überträgt das relativ gut. Ich stelle mich mal so ein bisschen äh, im Windschatten hin, beziehungsweise dass das Mikrofon im Windschatten ist. Ich schaue mal gerade hier auf mein Thermometer. Tatsächlich sind es jetzt 17,7 Grad. Ich äh, versuche mal, es euch anzuzeigen. Ich hoffe, man sieht so ein bisschen. Ähm, ja, irgendwie, irgendwo, weil ich müsste mal gerade hinschauen, ob man sieht. Ja, so könnte es ja klappen. Okay, ja. Ja, es ist jetzt auch schon ein bisschen spät. Es ist zwar fast schon Viertel vor Eins, aber trotzdem werde ich die Tour jetzt beginnen ähm, hätte ich ein bisschen mehr zeit gehabt hätte ich vielleicht auch noch mal eine drohnenaufnahme einen drohnenflug gemacht vielleicht klappt es ja nachher noch wenn ich zurückkomme schauen wir mal und auf jeden fall werde ich jetzt mal losfahren ach ja zu den drohnenaufnahmen die drohnen habe ich mit wir schauen mal ob ich unterwegs äh, ihr wisst ja ein geeignetes plätzchen finde oder irgendwas interessantes sehe wo es sich lohnt dann mal das Ding fliegen zu lassen. So, okay, in dem Sinne würde ich sagen, geht's jetzt erstmal los. Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt hier auch noch mal vom schneidetisch nach circa 4,6 kilometern muss ich mich hier jetzt auch auf der Ablebecker straße für insgesamt 400, 500 metern durch die ortschaft quälen hier hinter der kreuzung geht es dann auch rechts ab schon wieder auf die bahntrasse Hühner circa 12 Kilometer wiege ich dann hier in die Eintrachtstraße ein, jetzt hier nach rechts und geradeaus voraus da ist die Gaststätte Bauerbrune mit Biergarten. Ist ja auch immer ganz hilfreich wenn man weiß wo man vielleicht unterwegs irgendwie was zu futtern oder zu trinken bekommt aber es sieht hier relativ zu aus ja dann hier mal unter die A1 hindurch und dahinter geht es dann auch immer parallel zur Bahntrasse entlang äh, schnurstracks in Richtung Unna Königsborn und kurz vor dem Bahnhof Unter Königsborn habe ich dann hier auch noch mal ein kleines kleines Experiment mit Spezialeffekt ausprobiert. Wie ihr seht, am Fahrrad hinten mal die Kamera befestigt, aber ob die Perspektive wirklich so prickelnd ist, außer tretenden Füßen sieht man da nichts beziehungsweise eines Fußes. Also ich denke mal die Perspektive gefällt mir da nicht so gut. Ja, jetzt komme ich hier zur Kamener Straße bzw. Friedrich-Ebert-Straße ist das hier. Die L678 und da muss ich jetzt irgendwie, war das ein bisschen tricky, blöd, so als Außenstehender da jetzt so richtig weiter die Radwege zu finden. Und hier sind wir auch schon am Bahnhof unter Königsborn. Ja, hier die Buslinie. Jo, mit mächtig viel Krach. Also es ist ein bisschen nicht ganz so schön. Ähm, dieses Stückchen hier wieder auf der Straße und auch ein Stückchen hier auf der Landstraße, aber so what, da muss man irgendwie durch. Ja, das ist jetzt hier so bei 16,1 Kilometer. Ja. Und dann geht es aber auch, glaube ich, hier wieder weiter auf der ehemaligen Bahntrasse. Äh, da steht Alleenradweg dran hier in Komod. Das Stückchen hier ist dann auch wieder sehr schön, beziehungsweise ich muss ja dann hier schon wieder abbiegen. Um dann genau ja um dann Richtung Norden hier auf der Heerener Straße heißt das was ich hier ganz witzig fand eben diesen Radweg den man hier neben der Straße ganz toll der schlängelt sich hier so ein bisschen durch dieses kleine Wäldchen das fand ich sehr angenehm Ja, an dieser Kreuzung hier treffe ich jetzt auf die Querstraße, hier vor mir die Schillerstraße. Und fahre jetzt hier parallel die Mühlhauserstraße. Straße. Ja, nach links mal ein kleiner Blick in die Landschaft. Und hier an dieser Stelle treffe ich jetzt auch schon auf den Radweg. Ich nehme mal an, ehemalige Bahntrasse. Max von der Grünweg. Ja und natürlich wieder nach links der Blick in die herrliche Landschaft, hier auch mit Pferdchen, mit Rotte <lacht> ähm, Also ganz herrlich, ganz tolle Sache. Hier. Nach circa 22 Kilometern treffe ich jetzt hier auf die Zeche Königsborn. Genaues eingeblendet im Text. Tja und das war dann mal ein Güterzug. Ja jetzt fahre ich hier auf der Zechenstraße weiter. Hier links denn mal ein bisschen Fachwerk, Bauernhof nehme ich an und ja jetzt geht es hier so kurz durch eine kleine Siedlung und dann auch schon Richtung Sesicke. Genau, die überquere ich gerade und dann werde ich die jetzt eine ganz lange Zeit lang hier begleiten, mehr oder weniger. Immer mal so rechts oder links davon. Also jetzt geht es erstmal Richtung Kamen. Bei circa Kilometerstand. 25 geht es hier jetzt erstmal unter der Werfermark Landstraße her. Und jetzt knapp nach 26 Kilometern werde ich jetzt erstmal hier an dem Segelflughafen ein kleines Picknickpäuschen machen. Ach ja, da war ja auch noch die Sache mit der Drohne. Aber leider hat das nicht funktioniert. Das einzigste sind diese zwei Szenen gewesen. Ja und das Summen und Brummen der Drohne. Tja, wie gesagt, leider... Mh, tja, sind die Files auf der SD-Speicherkarte teilweise unbrauchbar gewesen. Warum? Keine Ahnung. Sind ja nicht alle Files unbrauchbar gewesen. Naja, kann man nichts machen, ist so. Und weiter geht's. Ein Blick in den schönen blauen Himmel. Ach ja, und hier nochmal ein zweiter Versuch mit der Drohne. Tja, da hat es leider auch nicht viel funktioniert. Wie gesagt, viele Files unbruchbar. Den konnte ich noch retten. Tja, und weiter geht's. Ja, hier hört man noch diese Drohne im Hintergrund. Sie ist nämlich dann mir gefolgt. Und tja, diese ganzen schönen Aufnahmen sind leider nichts geworden. Tja, und weiter geht's, unter der Autobahn drunter her, die A1 mal wieder queren. Und Zur Rechten jetzt die ersten Ausläufer von der Stadt kamen, nachdem ich die Eisenbahntrasse unterquert hatte. Und weiter geht's an der Seesicke. Immer der Seesicke entlang dem Flüsschen folgend. Nun habe ich die Ausläufer von Carmen hinter mir gelassen und bin jetzt hier an der Hilsingstraße. Und an dieser Stelle muss ich jetzt einmal links rum und dann wieder rechts rum. Also hier jetzt äh, links von der Seesicke geht es jetzt weiter in Richtung Westen und wieder schöne Einblicke in die Landschaft. Nach ca. 40 km bin ich jetzt hier am Wasserwanderrastplatz Preußenhafen in Lünen angekommen und hier gibt es den Hafenkiosk, der war gerade da zur Linken zu sehen und weiter geht's, toller Kran hier. Jetzt hier noch gerade die letzten Ausläufer von Lünen-Brambauer und es geht jetzt in Richtung der Halde Minister Achenbach. Da werde ich dann westlich von der Halde vorbeifahren. Hier jetzt gerade der Weg westlich vorbei an der Halde und hier treffe ich dann schon auf die A2. hier einmal die A2 unterqueren und direkt mal einen Lampentest. Ja, die Lampe habe ich mir mal neu gegönnt, hat 150 Lux und kommt ganz gut, wie ich das so sehe. Ja, jetzt treffe ich hier auch auf den Dortmund-Ems-Kanal und da radel ich dann ein kleines Stückchen weiter entlang bis zur einer Brücke, wo ich dann den Kanal überqueren muss. Das ist hier so dann bei Schwieringhausen. Ja, hier sieht man mal den äh, wie ich den Komoot auf dem Smartphone habe und hier wunderschönen Sonnenuntergang. Ja, und jetzt bin ich hier auch schon an der Brücke. Leider habe ich den die Radwegsumfahrung verpasst und musste leider die Taschen alle abmachen und das Rad so hoch tragen. Nach ca. 72, 73 Kilometern habe ich jetzt den Phönixsee wieder erreicht, der liegt jetzt rechts vor mir. Wie ihr gemerkt habt, habe ich dieses Video nicht so sehr kommentiert und ja vielleicht schreibt ihr mal in den Kommentaren rein, ob euch das so besser gefallen hat. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt und sage winke winke bis zum nächsten Mal.